Angela Merkel hat eine Woche zum Vergessen hinter sich. Vergesst den Streit. Rauft euch zusammen. Westfälische Nachrichten, Münster, die er hat längst auch für Europa die Zeitenwende eingeläutet. Wer sich nicht von den USA bevormunden lassen will, der muss Trump die Stirn bieten. Das wird nur mit einem engen Schuldschluss funktionieren. Zwischen Merkel und Macron, zwischen Ost- und Westeuropäern. Vergesst also den Streit. Rauft euch zusammen. Das ist allemal besser als Vasallentreue. Wenn Trump in was hinkt und left, bellt Berlin nun zurück. Kölner Stadtanzeige Wenn man bei Donald Trump eines sicher sagen kann, dann ist es das, diplomatische Zurückhaltung ist nicht sein Ding. Insofern mag Angela Merkel den Ton des US-Präsidenten treffen, wenn sie ihm nun öffentlich vorwirft durch die einseitige Aufkündigung des Iran-Abkommens das Vertrauen in die internationale Ordnung zu verletzen. Recht hat sie damit, internationale Abkommen leben auch davon, dass sie nicht mit jedem Regierungswechsel in einem der beteiligten Länder obsolet werden. Dennoch ist diese neue beidseitige Ruppigkeit bemerkenswert. Wenn Trump Wars hinkt und left, wählt Berlin nun zurück, entweder fähiger Kürze. Merkels Hinhaltetaktik ist Europas Schwäche. <lacht> Wiesbadener Kurier, das US-Diktat trifft auf ein Europa, welches sich weiterhin als zerstrittener Haufen präsentiert, wenn es um die vertiefte Zusammenarbeit und damit um die Bündelung von Macht und Geld auf europäischer Ebene geht. Abgesehen von den skeptischen nationalistischen Regierungen in Osteuropa beantwortet auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die europäischen Bündnisforderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Hinhalt-Taktik. Donald Trump wird es als das interpretieren, was es ist, Europas Schwäche. Deutschland allein ist machtlos. Stuttgarter Zeitung, in Merkels Augen will Trump schlicht seine Wahlversprechen halten. Und weil das Iran-Abkommen aus seiner Sicht der schlechteste der aller Zeiten war rechnete Merkel mit dem Ausstieg, auch wenn sie Trump gegen im Gegenteil überzeugen wollte. Gleichwohl hat auch sie keine Idee, wie man Trump etwas entgegensetzen könnte. Deutschland allein ist machtlos. Europa ist ausgerechnet in der schwersten transatlantischen Krise in schlechtem Zustand. Der angeblich so dumme Trump hat die EU ein weiteres Mal vorgeführt. Neue aus Zeitung, zurück bleibt eine desillusionierte EU, die vom angeblich so dummen Trump ein weiteres Mal vorgeführt wurde. Verbündete findet der Amerikaner sogar unter seinen Kritikern. Diejenigen nämlich, die sich gerne zieren. Geschäfte mit Mullahs? Aber die Frauen. Geschäfte mit China? Aber die Menschenrechte. Geschäfte mit Russland? Aber die Krim. Allein, Trump schiebt die Moral vor. Er nutzt Jene für seine Zwecke aus, die ihm beipflichten. Er ist der almarker, wie es sein neuer Botschafter sagte. Von Moral sprach er nicht, um das Verhalten seines Chefs zu erklären. In der Krise steckt also nicht nur der Multilateralismus. Es gilt auch für den Pragmatismus. Zumindest hier können die Europäer aus eigener Kraft etwas ändern. Sie sollten es dringend tun. Der Westen droht zu zerbrechen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, im Westen ist ein Konflikt heraufgezogen. Indem es nicht nur um Exportüberschüsse und Lastenteilung geht, sondern um die Glaubenssätze einer Allianz. Deren Mitglieder verfolgten stets nationale Interessen, Trumps Behauptung, die Führungsmacht Amerika habe diesen vor ihm nie genug Rechnung getragen, ist weitere blanke Unsinn. Auch seine Wilderstpolitik im Fall Iran die den Handelsstreit mit den Europäern zum Handelskrieg werden lassen kann, zeigt freilich, dass Trump der Sinn und die Sitten eines Bündnisses fremd und egal sind. Der Multilateralismus sei in einer wirklichen Krise, sagt Merkel. Es ist schlimmer als das, der Westen droht zu zerbrechen. Europa hat, mit den eigenen Krisen beschäftigt, erst jetzt bemerkt, wie tiefgreifend Amerika sich verändert hat. Selbst Merkel geht die Geduld aus. Mitteldeutsche Zeitung, Halle, bislang war im transatlantischen Verhältnis Bedächtigkeit angesagt. Insbesondere von der Unionskanzlerin. Der erste Bruch erfolgte vor einem Jahr, als Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verkündete auch ein einseitiger Ausstieg. Merkel sagte damals, Deutschland könne sich nicht mehr auf die USA verlassen. Selbst der geht die Geduld aus. Es verschiebt sich etwas im internationalen und im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Etwas Besonderes war dies über Jahrzehnte. Nun sind selbst die USA-Freunde in der Regierung nicht sicher, ob sie noch von einem Verbündeten sprechen können. Die scharfen Worte der Kanzlerin dürften im Rest der Welt mit Erstaunen registriert werden. Landeszeitung, Lüneburg, Donald Trump hat für einen der seltenen Momente gesorgt. Einen Moment, in dem Angela Merkel innerlich in Rage gerät und Klartext redet. Auf dem Katholikentag in Münster konnte man die Kanzlerin pur erleben. Der US-Präsident verletzte das Vertrauen in die internationale Ordnung. Es sei nicht richtig, eine vom UN-Sicherheitsrat gebilligte Verabredung einseitig aufzukündigen, sagt die Kanzlerin. Ungewöhnlich scharf, aber absolut angebracht und Wohltun. Donald Trump wird sich davon zwar nicht beeindrucken lassen. Er wird an seiner elenden amerika First-Strategie festhalten. Wobei Strategie für einen politischen und diplomatischen Geist wie Trump noch zwar noch zu hoch gegriffen ist. Aber die scharfen Worte der Kanzlerin dürften im Rest der Welt mit Erstaunen registriert werden. Es ist ein wichtiges Signal, Deutschland wird sich auch in den schweren, während Trump-Zeiten für die Stärkung des Multilateralismus einsetzen. Angela Merkel hat eine Woche zum Vergessen hinter sich. Münchner Merkur, Angela Merkel hat eine Woche zum Vergessen hinter sich, von Trump im Iran-Streit ignoriert, von Macron in der EU-Reformdebatte verspottet selten wurde der einstigen Misswort aus der UK marke so schmerzlich vor Augen geführt dass es in der Politik nur ein Katzensprung ist von der gefeierten Anführerin der Freien Welt zur deutschen Lameduck. Und plötzlich ist sie wieder da, die Kanzlerin der Tippelschritte. Die von den Leitartikeln gescholtene kalte Madame Non aus Berlin, die dem fabelhaften Macron bei dessen Griff nach deutschem Geld nicht entgegenkommen will. Die misstrauische Pragmatikerin der Macht. Doch viele Bürger, denen Merkels Verwandlung zur heißblütigen Mutter Teressa der Flüchtlinge nie ganz geheuer war, werden sagen, Gott sei Dank.